Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen VR-Newsflash. Gestern war die Meta Connect 2022 und äh, ja, das wird natürlich heute Thema sein. Die Quest Pro wurde angekündigt und vorgestellt. Dann gibt es aber auch noch andere Neuigkeiten von Meta und zwar bleibt der Verkaufsstopp von Meta in Deutschland weiterhin aktiv. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann gibt es Neuigkeiten von Valve, von HTC gibt es ein bisschen was. Und äh, ja, dann gibt es auch noch ein paar neu angekündigte Games. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein und ja. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Der Meta-Verkaufsstopp in Deutschland bleibt weiter erhalten. Und seit Anfang 2019 haben wir den Verkaufsstopp in Deutschland. Und äh, ja, das ist alles andere als äh, positiv für, für VR, um äh, wirklich VR weiter voranzubringen in Deutschland. Sollte dieser Verkaufsjob aufgehoben werden und äh, ich habe selber meistens so verstanden, dass wirklich äh, das Bundeskartellamt da irgendwie auch äh, ja, einen kleinen Riegel vorgeschoben hat. Aber nein, es wird jetzt ganz klar gesagt vom Bundeskartellamt, der Verkaufsjob kommt seitens Meta. Also äh, Meta verhält sich gerade so ein bisschen wie ein kleines bockiges Kind. Das habe ich heute auch äh, bei uns auf dem Discord gelesen und äh, das passte ganz gut und sagt nein wir verkaufen unsere Headsets jetzt nicht mehr in Deutschland, da soll der Konsument mal ein bisschen Druck aufbauen und äh, dem Bundeskartell mal zeigen, was Sache ist. Und äh, das kann überhaupt nicht Sinn und Zweck sein, dass hier so ein großer Konzern da einfach sich irgendwie durchdrücken will, durchmogeln will. Also die wirklichen Beweggründe, warum, wieso, weshalb jetzt wirklich dieser Verkaufsstopp da ist und warum der Clinch da ist, ähm, weiß man nicht ganz genau. Damals gab es ja den, äh, den Zusammenschluss von Oculus-Konten, Facebook-Konten, Meta-Konten und äh, das ist in Deutschland nicht erlaubt, dass sich zwei Konten einfach zusammenfügen und äh, da hat das Bundeskartellamt sich auch eingeschaltet. Und, äh, aber es gibt wohl mehrere Gründe, wieso, weshalb, warum das Bundeskartellamt sich da eingeschaltet hat, hat warum auch immer. Ähm, ja, Müssen wir abwarten, ob da wirklich mal die, die wirklichen Gründe zum Tragen kommen oder nach, nach draußen kommen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, ist es nicht, nicht gut für, für VR. Ähm, immer, ja, ich, ich kann es nur von, mir, von meiner Erfahrung her sagen, die meisten Leute in Deutschland äh, können mit VR gar nichts anfangen, kennen VR gar nicht und das ist halt traurig. Wenn diese Geräte mal wirklich in den Läden äh, liegen würden, dann wäre das natürlich auch was anderes. Natürlich, äh, hier steht auch, Meta macht trotz Verkaufsstopp weiter äh, Werbung in Deutschland. Ja, gut, schön und gut, aber wenn man die Geräte dann, im Ausland beziehen muss, ist es natürlich auch nervig, ähm, über Frankreich, Amazon-Frankreich und so weiter, da gibt es die Geräte ja dann zu erhalten. Aber das machen auch nur so VR-Fans, so bekloppte, sage ich mal, wie wir im positiven Sinne. Äh, andere Leute gehen diesen, diesen Weg erst gar nicht. Und ja, das ist natürlich äh, schade. Aber es ist jetzt so, müssen wir uns erstmal dran halten. Aber Fakt ist, dass es nicht geht, dass da so ein großer Konzern sagt: So, der Konsument in Deutschland soll doch mal ein bisschen Druck aufbauen. Und äh, also. Wenn das wirklich der Plan ist, ist es sehr traurig und ich finde, diese, das Bundeskartellamt und Meta sollte da wirklich selber eine Lösung finden, um das Ganze zu umgehen und nicht das alles auf den Konsumenten abwälzen. Ja, so ist es nun mal. Da können wir nichts dran ändern. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Quest Pro wurde gestern auf der Meta Connect vorgestellt und ja, viele haben sich gedacht, cool, das wird mein nächstes Headset, kaufe ich mir. Klar, es ist nicht für den Endverbraucher gedacht, es ist eher so, ja, Arcadehallen, Büro, also Meta möchte wirklich mehr in den Bürosektor rein, da haben wir auch nachher eine News dazu, das passt auch ganz gut zur Quest Pro und äh, es ist jetzt nicht wirklich für, für die normalen Endkonsumer, äh, die jetzt damit zocken wollen oder sonst was machen wollen und äh, ja, das Gerät, wenn man das jetzt äh, bestellt, man kann es nicht in Deutschland bestellen, wie eben schon gesagt, muss man es in Österreich oder sonst wo bestellen und kostet dann 1.800 Euro. 1.800 Euro ist ein verdammt happiger Preis, muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, in Zeiten von Inflation und so weiter, wo das Geld immer weniger wert wird, alles äh, mehr äh, kostet, muss man sich natürlich so eine Anschaffung dann gut überlegen. Also für mich wird es nicht in die in Frage kommen, dass ich mir so ein Headset dann kaufe, so teuer, äh, wie es jetzt ist. Wer da draußen von euch... Ähm, liebäugelt jetzt mit dem Kauf oder sagt nee, also für den Preis auf keinen Fall oder wer von euch hat es eventuell schon sogar bestellt? Gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, können wir gerne mal darüber sprechen und schreiben und ähm, ja, wir haben hier einen Halo Strap, es sieht so aus, dass es wirklich auch fest verbaut ist, das heißt, wir können es auch nicht wechseln, wie wahrscheinlich bei der Pico auch äh, da muss man aber noch abwarten, ob es dann eine Möglichkeit gibt, aber hier, das sieht für mich so aus, dass es überhaupt nicht wechselbar ist und ja ähm, die Specs haben mich jetzt auch nicht so wirklich umgehauen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch ein bisschen einen Hands-on-Bericht gelesen, der hat mich jetzt auch nicht so krass umgehauen. Wenn man da vorher die ganzen Werbesachen gesehen hat, hat man gesagt, oh, das sieht schon echt alles sehr, sehr gut aus. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz das kurze Intro hier an von Meta zur Meta Quest Pro vom Design her muss man klar sagen, es ist Geschmackssache. Also ich finde es jetzt auch nicht so wirklich toll, ähm, aber ist alles Geschmackssache. Wir haben hier auch Pancake-Linsen verbaut. Äh, sieht man auch an, den, an der flachen Bauform vorne. Ähm, kann ich jetzt mal ganz kurz noch mal in, in den Stopp-Modus gehen. Da sehen wir die Controller im nah Nahaufnahme. So, Hier sehen wir, es ne, äh, wird ziemlich flach gebaut. Wir haben ähm, kein Zubehör dabei, äh, was hier uns komplett blickdicht äh, nach Außenwelt abschirmt, äh, blickdicht, das heißt wir müssen das kaufen, das gucken wir uns auch gleich mal an, ist auch eine Sache, die gar, gar nicht geht, aber dann sieht man natürlich, es geht mehr in den Bürobereich, äh, in, in, in die Arbeitswelt hinein, da soll man nicht ganz abgeschirmt sein, sondern soll man ganz kurz das Ding auch hochziehen können und äh, wenn man hier komplett ein Facecover hat, ist es wieder schwieriger, das hochzuheben und äh, ja, da sieht man auch ganz klar, dass es äh, wirklich in Richtung Büro geht. Es sieht bequem aus, definitiv bequemer auch als die Pico 4. Pico 4 Headstrap gefällt mir nicht wirklich, muss ich ganz klar sagen. Da sieht das ganz äh, ja, viel angenehmer aus. Ähm, ja, so ein Halo Strap ist meistens sowieso angenehmer äh, zu tragen, weil man es auch wirklich hier so schön äh, vorne ablegt und äh, man hat nicht das Gefühl, dass es alles runterzieht. Wir haben hier auch den Akku hinten verbaut. Das ist natürlich auch äh, praktisch und äh, es gibt auch eine schöne Balance. Sieht man hier, hier ist der Akku verbaut. Deshalb auch äh, ja, alles relativ starr. Hier sind die Lautsprecher verbaut. Ist mit Sicherheit auch ein, ein guter Sound. Das, das sieht man wirklich jetzt, dass es auch Lautsprecher sind und äh, keine irgendwie einfach nur kleinen Auslässe. Und ähm, ja, gehen wir nochmal hier zurück. Lassen wir uns mal ganz kurz die Specs ansehen, die hat der Andi gestern in unsere Facebook-Gruppe gepostet. Wer die Facebook-Gruppe noch nicht kennt, unten in der Beschreibung habe ich die verlinkt, würde ich mich natürlich freuen, wenn er uns da joinen würdet. Und wenn man sich jetzt hier mal anschaut, die äh, Bildschirmauflösung 1800x1920 pro Auge und das als, als LCD. Ähm, die Quest 2 hat glaube ich 1832x1920 pro Auge. Und äh, ja, dann sieht man, die Quest 2 hat eigentlich eine höhere Auflösung. Ist aber der einzige Unterschied ist jetzt hier, dass wir äh, bei der Pro-Version haben wir kein normales LC-Display, sondern wir haben ein äh, sogenanntes so QLED mit Local Dimming. Das heißt, man kann wirklich äh, hinter, hinten hinterm Display-Bereiche wirklich komplett abschalten. Das heißt, wir haben einen besseren Schwarzwert. Der Schwarzwert kann leider nicht wie bei OLED ähm, erreicht werden, aber er ist besser als beim normalen LC-Display. Das ist die, der Vorteil von QLED, äh, weil bei normalen LC-Display hat man ähm, wirklich eine Beleuchtung hinten hinterm äh, Display und die kann man auch nicht äh, abschalten, nur komplett. Und das geht nicht, also man kann keine einzelnen Bereiche abschalten, das heißt es ist immer da, deshalb haben wir auch kein schwarz, sondern so ein schwarz-grau-Mischmasch. Das ist jetzt hier der Unterschied, dass wir wirklich dann tollere tolle Kontraste hat, äh, haben. Und äh, ja, die Farbwiedergabe soll auch ganz gut sein, aber auch nicht überragend, so wie ich es im Hand-On gelesen habe. So, wir haben hier eine Refresh-Rate von 72 Hertz und 90 Hertz. 72 ist wohl der Standard-Hertz-Takt äh, vom Display und ist dann auch ja, wieder bei der Pico 4 äh, auch auf 90 Hertz hochstellbar. Äh, die Linsen sind Pancake. Ja, die Vorteile haben wir ja, sind wir ja schon durchgegangen, eine, eine flachere Bauform, kein, kein Schliff. das heißt, wir haben auch kein, keine starken Godrays. Wir haben hier ein Field of View von 106, ich glaube, die Pico hatte 105 oder 105 bis 110, ich meine aber 105. Ja, Scheint dann auch ganz gut zu sein, kein, kein Klobrillen, kein Klopapierrollen, Durchblick mehr. Wir haben eine äh, ne, ähm, stufenlose ipd verstellung von 55 bis 75, das ist ganz stark, also es ist eine ganz starke Leistung, muss man ganz klar sagen. Hier äh, geht bei der Pico nur 58,5 habe ich geschafft bei mir einzustellen, äh, weniger ging nicht, äh, bis 72 dann. Der Prozessor ist ein Snapdragon XR2 Plus, das heißt, die zweite Generation soll wohl auch äh, viel, viel mehr Leistung haben als der XR2 erste Generation. Wir haben einen Arbeitsspeicher von 12 GB, dagegen die Pico 4 hat nur 8 GB. Äh, ja, Speicher haben wir 256 GB, das ist ganz gut. Ein USB-C Anschluss haben wir und wie ich schon gesagt habe, äh, soll der wohl auch dieses DSC haben, das heißt, wir können darüber wahrscheinlich einen Displayport äh, ja, ersetzen. 722 Gramm äh, ist natürlich auch nicht äh, wenig, muss man ganz klar sagen. Batterie-Lebensdauer äh, ist zwischen 1 und 2 Stunden angegeben. Ähm, Pico 4 gibt 2 bis 3 an. 3 Stunden stimmen hier aber auch nicht ganz. Also 2 Stunden sind aber realistisch, das habe ich schon geschafft. Ja, wir haben hier natürlich ein Inside-Out-Tracking. Wir haben keine, äh, keine Kameras mehr, die wir aufstellen müssen oder sonst was. Ähm, wir haben ein äh, Eye-Tracking. Wir haben ein Face-Tracking. Was ganz gut äh, funktionieren soll, so wie ich es äh, gesehen habe oder gelesen habe. Äh, ja, Handtracking. Die Controller haben keinen Ring mehr, äh, sondern die haben auch einzelne Kameras, die dadurch dann erlauben, äh, getrackt zu werden. Und äh, ja, die finden wir bestimmt auch hier irgendwo. Jetzt bin ich hier auf, Leis äh, auf eine Seite gekommen. So. Ja, Hier ist nochmal erklärt, uh, Local Dimming 1.800 x 1.920 Punkte. Durch die Quantum Dot Technologie hat man einen 75% höheren Kontrast und kräftigere Farben. Ja, aber die Auflösung ist jetzt nicht wirklich der Hammer. und Ich habe auch gelesen, das Ding hat ja Farb-Pass-Through, also Color-Pass-Through, aber das wirklich in, in uh, 3D, so, uh, weil zwei Kameras verbaut sind uh, in Farbe. Ja, bei der Pico haben wir nur eine. Das merkt man auch ganz klar bei der Durchsicht. Wer mein Video gestern von der Pico nicht gesehen hat, ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da zeige ich euch das Betriebssystem der Pico und äh, auch die Color Pass-Through. Und ähm, ja, aber hier soll halt auch Mixed Reality möglich sein. Und äh, ja, in, in der Werbung sieht man natürlich super klare Farbbilder und so weiter. Aber im Hands-On wird ganz klar gesagt, dass es nicht so gut aussieht. Die Durchsicht ist immer noch leicht körnig. Es gibt teilweise Schlieren zu sehen und so weiter und so fort. So also perfekt ist das Ganze immer noch nicht. Das äh, sieht man hier in den, in den Hands-on. Könnt ihr euch auch mal durchlesen. Ist alles unten verlinkt. Ähm, da gibt es ja immer wieder äh, ja, YouTube-Kanäle, die das Ganze vorher testen können und ähm, ja, dann halt wirklich darauf äh, auch eingehen. Also alles in allem äh, scheint es ein gutes Headset zu sein, Mixed Reality, Mixed Reality Headset. Es geht immer mehr Richtung Büro. Endverbraucher ja, sind nicht mehr so gefragt. Ähm, als, als reine Spielekonsole ist es halt nicht gedacht, aber es spielt alle Quest 2 äh, Sachen ab. Wir haben Color Pass-Through, das ist der Vorteil. Dadurch können wir halt mehr Mixed Reality Sachen ähm, ja, benutzen sage ich einfach mal. Und hier sehen wir auch nochmal die Controller und hier sehen wir auch die Kameras äh, in den Controllern hier oben drin und dadurch brauchen die den Ring nicht mehr, die tracken den Raum selber, die Kameras und äh, ja, dadurch brauchen wir den, den Sensorring nicht mehr, wo die ähm, Infrarot-LEDs drin sind, die getrackt wurden. Ja, das erstmal zur Quest Pro. Wie gesagt, mehr, mich würde interessieren, wer von euch kauft das Gerät? Also ich sehe jetzt keinen großen Vorteil, wenn man jetzt reiner Zocker ist, ähm, Mixed Reality interessiert mich noch nicht so sehr, muss ich ganz klar sagen. Es gibt aber auch schon äh, Inhalte wie Demio, die jetzt ein Update erhalten, wo äh, die Quest Pro von profitiert. Da gibt es Demio dann halt in, ähm, in AR-Optik, ne? ähm, kann man zu Hause auf dem Tisch schön spielen. Die Quest 2 soll aber auch davon profitieren, aber da haben wir halt weiterhin diese wabbelige Schwarz-Weiß-Durchsicht, ist natürlich nicht so schön. Aber äh, es wird unterstützt. Äh, AR ja, findet immer mehr ähm, in unserem Bereich. Ähm, Einzug erhält immer mehr Einzug. Und ähm, ja, AR kann ganz witzig sein. Ich finde es aktuell aber noch nicht wirklich so, dass ich sage, boah, ich muss es jetzt haben. Von daher würde für mich die Quest Pro jetzt aktuell keinen Sinn machen. Quest 3 eventuell, ne? Äh, da gibt es mit Sicherheit gute Sachen. Muss man jetzt mal äh, abwarten, was die Quest 3 kostet, was sie alles beinhaltet. Und äh, ja. Das äh, war erstmal die Quest Pro und jetzt kommen wir zum, äh, ja, auch Quest Pro Thema, ähm, Microsoft. Microsoft und Meta arbeiten zusammen, das wurde gestern bekannt gegeben und ja, das legt auch nahe, dass Microsoft jetzt nicht in naher Zukunft äh, ein XR-Headset rausbringt, also so ein VR-AR-Headset, sondern dass sie wirklich äh, erstmal abwarten. Die Kooperation macht durchaus Sinn, denn Meta möchte immer mehr äh, in, in den... Arbeitsalltag, in, in den Büroalltag rein und äh, möchte immer mehr ins Metaverse und äh, ja, da macht die Kooperation dann natürlich Sinn, ab 23 soll es dann in Inhalte geben, immersive Meeting-Erfahrungen mit Microsoft Teams für die MetaQuest, dann halt die ganzen Sachen, Microsoft äh, 365 für 11, 10, Desktop-Streaming und so weiter und so fort, dann halt Excel, Word, PowerPoint, was es da alles so gibt von Microsoft, ja, diese Workrooms, ähm, wo man sich dann halt treffen kann, äh, Meetings abhalten kann, das soll halt immer mehr äh, Einzug halten in, in die VR-Headsets. Meta-Avatare in Microsoft Teams, na klar, wenn man jetzt ein Meeting hat, ist es natürlich cool, wenn man dann wirklich ein Avatar hat und dann durch die Pro auch dann Face-Tracking hat, Eye-Tracking und ähm, das ist dann halt wie ein normales Meeting, nur dass man dann, dann halt als Avatar in dem äh, Raum steht. Ne? Ja, ob man es gut findet oder nicht, ich sage ganz klar, es hat Vorteile, besonders weil halt ja nicht immer alle Leute in einem Raum sind, wo sie dann ein Meeting haben, sondern auch verstreut sind in, in mehreren Ländern und dann machen solche Teaming, Teamsitzungen natürlich Sinn, ist halt auch was anderes, als wenn ich jetzt, sage ich mal, Einfach vorm Laptop sitze, Kamera auf mich gerichtet und man macht dann so eine Microsoft Teams Besprechung, dann ist es wirklich was anderes, wenn man ähm, ja einen Meetingraum hat in VR und äh, hat Avatare, man kann auch wirklich trotzdem zur Tafel gehen und da seine Präsentation halten und so weiter und so fort und das hat natürlich Vorteile, das sehe ich auch ganz klar ein, ähm, Metaverse ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich ganz klar sagen, da sehe ich jetzt keinen großen Vorteil, aber in, in sowas hier natürlich, aber bis das wirklich bei den ganzen Firmen angekommen ist, besonders in Deutschland, da vergeht noch einige Zeit, da bin ich ganz sicher und ähm, da würde ich auch gerne eure Meinung äh, hören, wie wäre eure Firma dazu aufgeschlossen oder äh, könnt, sagt ihr ganz klar, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass unsere Firma jetzt sowas anbietet, weil dann müssten ja, sie also ja fast allen Leuten auch so ein, ein VR-Headset äh, bieten und äh, ja, aufgrund von, von Corona, Pandemie und so weiter, ist es ja immerhin auch noch ein Hygieneartikel. Da muss man halt gucken, ist das Gerät immer sauber, desinfiziert und so weiter. Und ja, das ist halt auch schon ein kleines Manko, sage ich einfach mal. Ja, es geht aber immer halt äh, mehr ins, ins virtuelle Arbeiten. Und ähm, ob es gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber gerne mal eure Kommentare dazu. Würde mich interessieren, wie ihr die Sache seht. Ja, ähm, es hat natürlich dadurch auch äh, immer mehr, ja dadurch, durch den Erfolg von Meta im, im VR-Bereich, äh, hat es immer mehr, ähm, ja, andere Firmen auf den Plan gerufen. Sony ist jetzt wach geworden wieder. Ja, scheinbar wird Valve jetzt wieder wach. HTC wird wieder wach. Also... Man merkt, der VR-Sektor wächst wieder. Es wird auch wieder gesehen, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist ja immer der, der wichtigste Faktor. Ohne das braucht man nichts zu produzieren oder herauszubringen. Und ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Der schlafende Riese ist erwacht oder ist es nur ein kleines Aufbäumen? Das muss man jetzt abwarten. Ich finde, Valve hat mit der Valve Index und Half-Life Alex natürlich vieles richtig gemacht, aber ist dann komplett eingeschlafen und... Ähm, ja, man hätte da viel mehr Software rausbringen müssen, die auch äh, alles unterstützt, was sie da mit ihren Controllern rausgebracht haben. Aber ja, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin kein, kein Fan von den Index-Controllern. Die Grifffunktion funktioniert meistens nicht korrekt und so weiter und so fort. Also ich habe da immer mit zu kämpfen und ich würde lieben gerne, also ich liebe meine Index, aber ähm, ja, ich würde lieben gerne andere Controller dafür haben, außer die HTC Warns. Also die gefallen mir auch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist die Index ein super top VR-Gerät, keine Frage, aber ist natürlich auch ja, alt geworden, seit 2019, im Sommer glaube ich, kam sie raus und ähm, ja, ist äh, gealtert, ist gut gealtert, aber ist nun mal gealtert, kann mit den jetzigen neuen Headsets und deren Displays und so weiter, Linsen nicht mehr mithalten und da muss ganz dringend ein Upgrade her und ja, Scheinbar tut sich jetzt da wieder was, aber nicht, dass jetzt irgendwas angekündigt wurde, sondern es gibt Stellenausschreibungen. Und äh, Stellenausschreibungen äh, heißt natürlich, ja, wir arbeiten immer noch daran. Wir haben jetzt nicht aufgehört, zu, daran zu arbeiten. Das ist erstmal positiv, aber man weiß natürlich auch nicht, wann die rauskommen. Also hier sehen wir verschiedene äh, Stellen für, für äh, Sensoren, Sensorik, ähm, Algorithmen und ähm, Handtracking, Eyetracking, Körpertracking und so weiter und so fort. Und da suchen die halt irgendwelche Entwickler, Ingenieure und so weiter, die daran arbeiten. Ähm, es wurde ja schon mal ein, ja, Codename Deckard hieß das, äh, Headset, wurde mal irgendwie geleakt und äh, da wurde darauf eingegangen, an was die gerade arbeiten. Und äh, soll auch eine komplett andere te Technologie vom, vom Tracking haben: keine Lighthouse Stations mehr, äh, keine externen Kameras. Nicht so viele Kameras sollen nur eine besitzen und dann sollen wohl in den Controllern und auch im Headset sollen extra Sensoren verbaut sein. Äh, hier wurde es auch ein bisschen erklärt. Und äh, zwar werden diese Sensoren den Einfallswinkeln des Lichtes berechnen und äh, das Ganze dann 1000 bis 2000 Mal pro Sekunde, also 2000 Hertz. Und das ist natürlich äh, ordentlich und dadurch soll wohl eine sehr präzise Berechnung äh, vonstatten gehen, wo man sich im Raum befindet, wo die Controller sind und so weiter und so fort. Zur Hilfe gibt es dann für die raumische Position noch eine Kamera, die den äh, Raum dann trackt. Und das Ganze arbeitet halt anders als die Quest oder Pico, ähm, das Pico-Tracking. Und äh, ja, da dürfen wir natürlich gespannt drauf sein. Meiner Meinung nach wird es dann auch einen, äh, ja, ein Hybrid-Headset alles andere macht keinen Sinn, diese ganzen rein Standalone-Geschichten werden wahrscheinlich äh, nicht mehr produziert, sondern es wird immer irgendwie eine Streaming-Möglichkeit geben, über Kabel, über einen USB-Port, sage ich einfach mal, der auch hoffentlich dann ähm, wirklich auch einen Display-Port ersetzt und die ganze Bandbreite dann zulässt, dass nichts komprimiert werden kann, auch ähm, ja, ohne ähm, Millisekundenverluste da äh, ranzugehen, dass wir auch keine ja, 80 Millisekunden da brauchen, bis das Bild in der Brille ankommt. Das ist für Simulationsfans auch sehr, sehr äh, problematisch. Und ähm, ja, Millisekundenzeit, Reaktionszeit ist immer blöd in VR, wenn wir die haben, wenn wir dann eine Verzögerung drin haben und von daher wäre das natürlich gut. Aber auch mit ähm, für normales Zocken, sage ich einfach mal, geht auch äh, Streaming und wenn die ganzen ganzen äh, Plug-and-Play-Sticks jetzt rauskommen, diese air geschichten sage ich einfach mal, äh, die eventuell dann irgendwann auch äh, WiFi 6E dann zulassen, dann äh, haben wir sowieso keine Probleme mehr, was die Reaktion angeht. Ähm, ja, dann haben wir ein richtig schönes, ähm, ja, kabelloses Zocken, sage ich einfach mal. Ja, ich bin echt gespannt äh, darauf, was Valve da anbietet und ähm, ja, wir können das Ganze nur positiv sehen, dass da weitergearbeitet wird, auch wenn es langsam äh, geht. So sieht es erstmal aus. Deckard äh, wird wahrscheinlich hier, schreibt hier mixt und äh, ja hoffen einfach mal, dass es äh, dazu kommt. Wer den Artikel genauer lesen will, unten in der Beschreibung. Und äh, ich habe dann auch den, das Patent hier nochmal verlinkt, könnt ihr euch dann auch, auch nochmal anschauen. Und ja, jetzt haben wir auch noch einen nächsten Konkurrenten, VR-Konkurrenten, sage ich einfach mal. Und das ist HTC. Letzte Woche gab es einen Tweet von HTC. Und das machen die ja gerne so, haben die bei der Fokus-Reihe auch schon gemacht, dass die kleine Bilder immer tweeten und ja dazu kleine, ganz kleine Ausführungstexte nur schreiben. Und diese letzte Woche gab es dann auch einen am 6. Oktober, soweit ich weiß, und da stand dann Go Small or Go Home. Das heißt so viel wie, wir bekommen von HTC ein ja schönes, schlankes VR-Headset spendiert. Wie das Ganze aussieht, sehen wir hier. Natürlich nicht, weil, ja... Wir sehen hier fast gar nichts, irgendeine Oberfläche, kann die Front sein, ähm, kann von oben irgendwas sein. Äh, ja, es könnte jetzt hier wirklich dahinter das Display sein. Das sieht aber wieder viel zu groß aus. lass uns einfach mal überraschen, was da noch kommt. Die werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich immer mal wieder so Schnipsel zeigen, bis die dann das fertige Produkt dann uns vorstellen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall, lebt HTC noch. Und äh, ja, die Focus ist ja eher was für ja, Firmen, für Spielhallen und so weiter. Es ist nicht wirklich für den Endverbraucher gedacht. Die Vive Focus kostet auch, glaube ich, 1400 Euro, die ähm, Vive Focus 3. Und äh, ja, das ist natürlich auch ein happiger Preis, wo man äh, sagt, nee, kann ein gutes Headset sein. Ich habe es selber nicht ausprobiert, kann ich äh, überhaupt keine, keine Kritik darüber äußern. Aber ist natürlich auch wieder so eine Sache, so viel kann aktuell keiner oder möchte keiner zahlen, so, so einfach ist das. Und ja, wenn jetzt was schlankeres rauskommt für den Endverbraucher, was auch relativ günstig ist, HTC hat meistens relativ teure Preise gehabt, Da müssen wir jetzt mal abwarten, was da kommt. Hier wird von Vive Flow 2 gesprochen oder geschrieben. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was da kommt. Auf jeden Fall ist es gut, dass es immer weiter Konkurrenz gibt, was aber schlecht ist, was wir auch in der Diskussion hatten jetzt äh, in, eine, in der Facebook-Gruppe. Das fragmentiert natürlich auch den ganzen äh, VR-Markt. Ich sag mal, äh, die ganzen Stores, die einzelnen, die es jetzt gibt. Ähm, Ein Pico Store, ne, einen Meta-Store. Wir haben Steam mit, mit, ja, mit der Valve. Ne, Sage ich mal, wenn jetzt eine Valve-Decker äh, rauskommt, dann haben wir dann einen, einen Steam Shop. Wir haben äh, mit der Pimax Crystal, die komm, soll ja auch äh, erscheinen. Habe ich jetzt gar nicht als Thema heute, aber Pimax Crystal ist noch ein Thema. Die haben dann auch einen eigenen Store. HTC hat einen eigenen Store mit Viveport. Und so ist der VR-Markt, so fragmentiert der Store-Markt. Und so wird es auch immer schwieriger äh, zu wechseln. Ich sage einfach mal, wer jetzt von der Quest 2 zur Pico 4 wechseln möchte, ja, wenn der jetzt auf der Quest 2 100 bis 300 Spiele hat, ist es verdammt schwierig für den zu wechseln. Und ich würde demjenigen auch raten, Nein, wartet noch, weil ähm, ob man durch den Wechsel von Quest 2 zur Pico 4, auch wenn die Pico 4 echt ein, ein Top-Gerät ist, gefällt mir, ich mag das Gerät, aber für die Leute, die jetzt richtig viel Geld investiert haben in den Store, ist es verdammt schwer dann zu wechseln und zu sagen, ja, ich kaufe mir so viele Spiele neu, macht man nicht, ist auch äh, verdammt schwierig und äh, ja, das macht das Ganze. Ja, immer, immer komplizierter, mal einfach hin und her zu wechseln zwischen den einzelnen äh, Geräten, sage ich einfach mal. Anders fällt sich jetzt, wenn die ganzen Geräte PC VR unterstützen und man dann auf den Steam äh, Store wechseln kann oder auf den Metastore PC VR-seitig, dann ist es ganz was anderes. Ansonsten ist es echt schwierig und äh, aktuell von Quest 2 zur Pico 4 zu wechseln, muss man sagen, macht Sinn, wenn die Leute viel PC-VR-Spiele spielen oder ganz wenig äh, bibliothek äh, haben. Wenn sich jetzt zwei, drei, vier Titel sind, okay. Aber wenn es dann so Richtung 100 geht, schwierig. Echt schwierig. Klar, die Vorteile, die Pico 4. Aber äh, sind die jetzt überwiegen die das Ganze, dass man jetzt, sage ich mal, ähm, eine Bibliothek, die 2, 3.000 Euro gekostet hat, wiegt die das auf? Weiß ich nicht. Schwierig. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann die äh, diese Entscheidung euch auch nicht abnehmen. Das muss dann jeder für sich selbst äh, herausfinden, sage ich einfach mal. Ja, das war das äh, kleine HTC-Thema. Gut, dass Konkurrenz weiterhin äh, da ist. Und äh, ja, jetzt kommen wir zu unserer kleinen ja, Software-Sektion, sage ich einfach mal, Gaming-Sektion. -Gaming und äh, ja. Kommen wir dazu. Auf der Meta Connect 22 wurde gestern noch einiges auch an Spielen auch angekündigt und ja, die Bereiche wurden ein bisschen kleiner abgesteckt, wann was erscheint und ja, die äh, Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Meta hat da auch Einzug gehalten, was den Gaming-Sektor angeht und äh, es soll bald möglich sein, Xbox 2D-Klassiker, sage ich mal, oder klassische äh, Spiele auf der Quest 2 spielen zu können, über ähm, ja, Xbox Cloud Gaming, äh, was das alles für Spiele sind, weiß ich jetzt nicht. Es ist aber Fakt, dass da ein Abo auch seitens äh, Xbox dann da sein soll. Und das ist der Xbox Gaming Pass Ultimate. Den muss man haben, sonst kann man das auch dann nicht genießen. Also so macht die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Meta dann auch wieder Sinn, weil die so äh, ganz einfach miteinander eine ja, Win-Win-Situation haben. Ne? Ähm, die, die ganzen Office-Sachen finden Einzug in die, in die Quest. Und andersrum können die ihren Gaming Pass verkaufen. Äh, ja, win-win-situation, würde ich ganz klar sagen. Ne? Dann gab es aber auch ähm, ja, nochmal neue Ankündigungen, sage ich einfach mal. The Walking Dead Saint in Sinners soll jetzt im Dezember erscheinen. Da äh, gab es ja bisher kein richtiges ähm, ja, richtiges Zeitfenster. Das äh, Spiel soll auch für Playstation VR 2 und PC VR 2 erscheinen und ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz kurz den Trailer an. Well, look at you, tourist. The living getting more desperate. Guess you ain't the only one who thrives on creating havoc. Gonna take nothing short of a miracle. To survive what's coming. Wherever der tourist goes, death ain't far behind. Ja, da habe ich mich gerade auch erschrocken, als der Zombie aus dem Fenster kam. <lacht> Ja, da stand jetzt 1. Dezember, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, äh, müssen wir einfach abwarten, aber wenn es da steht, wird es wahrscheinlich auch so sein. Ähm, ja, sieht ganz gut aus, wir spielen wieder den Tourist, äh, wie auch in Teil 1 und äh, ja müssen uns dagegen äh, verschiedene äh, Gefahren, ja, müssen wir verschiedene Gefahren überstehen, sage ich einfach mal. Und äh, ja, geiles Game, Walking Dead das auch wenn ich das noch gar nicht so lange gespielt habe, so oft gespielt habe. Einfach ein mega geniales Spiel und wenn die das nochmal alles verbessert haben, umso besser natürlich. Und kommen wir zum nächsten Titel, der jetzt angekündigt worden ist, Behemoth und der ist vom gleichen Entwickler. Da gibt es jetzt auch einen Trailer zu, der aber jetzt gar nicht so ausgagekräftig ist. Ich weiß echt nicht, um was es da geht, aber schauen wir uns einfach auch mal an. Ja, Trailer kann man jetzt nicht dazu sagen, sondern eher einen Teaser. Und äh, ja, Beomoss. eine brutale neue Welt. Ähm, ich denke mal, es ist ein Survival-Game. Ähm, das Gerade diese, diese Felsformation sah auch aus eher wie so eine große Klaue. Das würde auch dementsprechend, dass äh, wir gerade so eine Art Erdbeben dann gesehen haben. Dass es auch irgendwie was mit riesigen Kreaturen zu tun hat. Aber kann ich es aktuell nur mutmaßen. Aber würde ich mal sagen, dass es so in die Richtung geht. Ja, dann ist Iron Man für die Meta Quest 2 nochmal angekündigt, äh, angekündigt worden, für den 3. November und das war bei einigen Leuten bei der PSVR sehr beliebt, äh, andere Leute haben es gehasst, ähm, ich habe es selber nicht äh, getestet, weil ich die PSVR nie hatte, aber äh, hat seine, seine Liebhaber, sage ich einfach mal und ja, ist, ist vollkommen in Ordnung, äh, wenn das dann auch auf, auf der Meta Quest erscheint und äh, ja. Dann steht hier noch, Meta übernimmt zwei weitere VR-Studios. Ähm, das Studio Camou Camouflage wahrscheinlich soll es heißen. Wird auch jetzt neuerdings Teil der Oculus Studios. Ja, und so weiter und so fort. Und die Übernahme von Supernatural Entwickler Within Unlimited. Ja, Release Date für Among Us. Am 10. November kommt Among Us raus. Ich habe es auch nie gespielt. Ähm, hat aber... Große Wellen im Internet geschl geschlagen unter den äh, Streamern auf jeden Fall. Es wurde rauf und runter gestreamt. Ähm, ja, hat auch seine, seine Liebhaber, sage ich einfach mal. Und ähm, ja, alles gut. Gut, dass es sowas gibt. Und äh, ja, da habe ich auch eine E-Mail zu bekommen, Population One, ob ich da teilnehmen möchte am San Sandbox-System. Ähm, Werde ich mir vielleicht auch äh, angucken. Da steht aber noch nichts fest zu, zu dem äh, Dings. Es soll halt ein sandbox sein, wo wir Welten erschaffen können. So habe ich es verstanden und äh, können dann verschiedene äh, experimentelle Sachen dann da äh, versuchen. Schwerelosigkeit und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Äh, Population One ist ein cooles Game. Äh, habe ich auch aus Zeitgründen viel zu wenig gespielt. Äh, hat mir mal äh, eine Zeit lang richtig Spaß gemacht. Ja, das war es eigentlich jetzt erstmal zu den ganzen News-Sendungen oder News-Themen. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Äh, war alles für euch dabei? War vielleicht, ich kann jetzt die Zeit gar nicht abschätzen, wie lange ich jetzt gebraucht habe, ob es jetzt ein Newsflash ist oder nicht. Äh, aber die MetaQuest Pro musste man jetzt natürlich ein bisschen genauer erklären. Und äh, ja, von daher ist es auch meine Ordnung, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn ich mich auch ein bisschen verquassel. Ich würde mich natürlich interessieren, äh, was ihr über die ganzen Themen denkt. Gerne in die Kommentare rein äh, zum Verkaufsstopp, zur Quest Pro zur HTC, zur Valve und so weiter und so fort, könnt ihr gerne mal äh, ja, unter die Kommentare schreiben. Oder ihr besucht uns einfach unter äh, Facebook, unter der Facebook-Gruppe oder im Discord. Alles unter der Beschreibung sind die ganzen Links ähm, ja, zur Facebook-Gruppe, zur Discord-Gruppe. Würde ich mich natürlich freuen. Da kann man natürlich ein bisschen ja, einfacher kommunizieren äh, als mit den Kommentaren. Auch wenn ich mich über jedes Kommentar freue und wenn es nur steht, äh, danke fürs Video. Da weiß ich auf jeden Fall, dass meine Videos hier geschätzt werden gibt natürlich auch ein besseres Ranking, genau wie Likes und Abos natürlich. Das ist natürlich sehr wichtig fürs Ranking, damit man ein bisschen äh, ja besseres YouTube-Ranking bekommt. Ja, Leute, wie immer, ja, würde ich mich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.